Wenn ihr sicher gehört habt, hatten wir in den letzten 24 Stunden Ärger wegen der Situation mit diesem Ben Hasi. Unsere Anwesenheit könnte den Konflikt weiter anheizen. Deshalb haltet euch fern. Dann bist du acht Stunden mit diesen Superbullen unterwegs? Sollten wir uns nicht von denen fernhalten? Seh dich doch mal um. Das hier ist nicht Dänemark. Wir müssen demonstrieren, wer das Sagen hat. Das passiert, wenn man nicht... Kollege braucht Hilfe, Kollege braucht Hilfe. Wie kommen wir hier raus, Junge? Warum sollte ich euch das sagen? Sie werden beobachtet. Wir müssen ihn gehen lassen. Er geht nirgendwo hin, sage ich. Er war ein liebevoller junger Mann. Kämpft nicht wegen Talib. Wo ist mein Sohn? Still! Wenn wir das nicht tun, wird alles nur noch schlimmer. Du sollst zurückgehen, verdammt!